Ich habe das Gefühl, wir kriegen hier keinen Kampf gegen den Vater. Ich glaube an X. Vielleicht nicht hier, aber der Endbus. Der Level 4 Vater. Das macht absolut keinen Sinn jetzt. Sie nannten das Ding William. Wieso? Hätte nicht passieren dürfen. Ist Umbrella's Schuld, das alles? Sie arbeiten für die. Hatten Sie etwa nichts damit zu tun? Doch. Aber wir wollten nie, dass das passiert. Dann erzählen Sie es mir. Von Anfang an. So einfach kommt ihr nicht davon. Das ist Ihr Monster. Wir schufen das G-Virus, aber wir wollten doch nie Sie das... Sie können es drehen, wie Sie wollen. Es ist doch nicht Okay, also regeln Sie jetzt so. Wir haben mehr Wahrheit erfahren, das ist schön, glaube ich. Was tun sie da? er darf nicht ja, toll. Also hier opfert sie mich einfach. Es sieht aus wie ein Dude in Dead Space. Ich habe zu wenig Highlights dabei. Ich werde zu tot sein. Ich wollte mich noch heilen. Okay. Ah. Fuck. Oh, ich glaube, ich muss nochmal aufstehen. Das wollte ich auch mal probieren. Aufstehen. Aufnehmen, aber. Hm. Ich mag diesen Stuhl. <lacht> ja, irgendwann, wenn ich bestimmte Sachen spiele. Ich wollte Pandora's Tower spielen. Das ist ein Wii-Spiel. Die risho ist oben, deswegen kann ich das gar nicht zeigen. Mal kurz. Ich nehme die Pistole als letzte Waffe mit, wenn ich keine Moon habe. Ich, ich darf nicht schon verletzt reingehen, das wäre dumm. Benzin kann ich nachladen, das ist gut. Einfach, dass wir das haben. Noch so eins mit. So. so jetzt alles regeln. Diese Waffe ist gut für den Anfang. Aber ich nehme die am Anfang. Einfach drauf. Ja, kurz. Kann dreh dich um. Dreh dich um. Dreh dich um. Nein. Er ist offen und er läuft. der Flammenwerfer ist verdammt gut. Uah. Ja, der Flammenwerfer ist verdammt gut. Ich loote mal kurz. Okay, die Shotgun ist komplett leer. Er intelligentes Nachladen, der guckt immer zuerst, wo er die, äh, die angefangene Mund brauchen kann. Das finde ich echt super. Da wäre eine Blendgranate gewesen. Die hätte ich auch brauchen können, denke ich. Hier war ich. Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Also ich weiß, ich spiele auf Easy, deswegen äh, ich gehe nicht davon aus, dass der Kampf mega, mega schwer ist, aber trotzdem. ergibt genug Herausforderung. Mal die normale Pistole. Das Virus geht an den höchsten Bieter. Das ist Bullshit. Hoffe, du hast recht. Aber wenn das Virus in die falschen Hände kommt. Irgendwie will ich hier glauben. Aber wir wissen ja von Claire, dass sie keine schlechte Person ist, eigentlich. Machen wir. Weg. Weg, weg. Die sind immer noch Rang 3. Ah ja, kein Savepoint. Fuck. Äh, Shotgun kann weg, der hat ja keine Muni mehr. sind immer noch Rang 3. Ah ja, guck mal an. Okay, der hat keinen Grund uns das Band zu geben, weil wir ja Tochter nicht helfen. Ich habe gerade an dich gedacht. Dann sind wir schon zwei. Ich war schon in Sorge. Wir sind ein Wenn jetzt Bundeswehr. X kommt, kriege ich die Krise. Aber ich muss äh. dich was fragen. Der Weg ist frei. Bitte. Sag mir, du hast es. Ah, ich hab's. Lass mich die Jeep-Probe prüfen und dann nichts wie raus hier. Aber vorher... Ich stieß auf Annette. Sie sagt, du bist nicht vom FBI. Oh, Leon. Wieso konntest du sie mir nicht einfach geben? Weil ich erkannt habe, so sehr ich dir vertrauen will, ich tu's nicht. Ich habe wirklich gehofft, dass es nicht so endet. Mehr war das also nicht. Ich war nur Mittel zum Zweck. Ich mach doch nur meinen Job. Und ich mach meinen, also weg mit der Knarre. Du bist verhaftet. Gib mir die Probe, Leon. Ich will dir nicht wehtun. Geh dir von dieser Scheißbrücke weg, bitte. Das geht natürlich auch. Festhalten. Ich glaub, ich kann. Wäre halt auch schon ein schönes Kostüm gewesen für FBI, ja? Jetzt wird's ernst. Haben wir haben noch 10 Minuten um rauszukommen wieder. Wahrscheinlich inklusive Bosskampf. Oh, guck mal, und um sein Arm rum ist ein Grafikfehler, wenn er Messer zieht. Die Schatten sind auch noch, ne? aber ja, wie gesagt, Remake. Alter. Sieht immer noch geil aus. Welche Waffe habe ich jetzt? Jawohl, die coole. habe oh, ich habe beide: die Kopfwaffe und die coole Waffe. Aber so cool wie in der Katze hat sie nicht gehalten so einmal über den Arm rüber noch so. Das macht er nicht. Das Claire? Claire! Oh! Ah, sie ist schon beim Bahnsteig. Ja, okay, jetzt ja. macht's wieder Sinn, kann. Aber hier stürzt gleich alles ein. Z okay, jetzt zu. sehe ich den. Du musst hier raus. Schnell! Du jetzt. Claire, bist du noch da? Leon? ich Verbindung bricht an! Vergiss mich! Verschwinde von hier! Verdammt! Guten Tag! Hallo! Äh, fuck, um nicht stopp? Also, ich nehme mal beide mit, wir kämpfen. Jetzt kommt eh Bosskampf. Schreibt er mich? Beides. Wenn du so gesehen willst. Oh, roter fast nicht, eh, muss ich erinnern. Ähm, also ich spiele das Ganze für den Stream, werde aber danach das Ganze zusammenschneiden und auf YouTube schmeißen danach. Äh, ich weiß nicht, ob ich Resi 3 anfange oder beende. Guck mal. Ich hätte noch Resident Evil 3 rumliegen. Das wäre halt auch noch eine Option. Nein, du bleibst liegen, du okay. Das haben wir jetzt. 5. Äh, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, für eine Stunde Resident Evil 3 anzufangen, also ich glaube, ich würde dann für heute mal beenden. Ich bin jetzt doch wieder fast drei Stunden dran. Okay, da war keiner. Coole Musik. Oh nein.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 Nein. Ich rieche einen Bosskampf. Doch nicht, okay. gut dass er erwartet wie in der ganzen Katzen drin. Ziemlich voll lieb von dem. Ah, jetzt kann ich die Waffe brauchen. Wo habe ich den getan? Sortieren. Schnell. Aber mal ich hab die auf mir. Ich idiot. Das war die falsche. Sie Achso, ist für die Normale. Okay, dann behalte ich die mal. Was bist du? Oh, ja, dich brauche ich. Ja, dich brauche ich. Ja, das ist doch so hart ein Bosskampf hier drauf. Ganz ehrlich. Nee. Claire hat Sherry gehabt, deswegen den Vater. Wir kriegen jetzt einen... Den Tyrant oh, Das ist doch also der Tyrant, oder? Ja, das wird der Terry sein. Ja, ja, hau mich. Au, der hat wehgetan. Nein, die machen den so rein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Okay. Alter. Okay, der Moves sieht geil aus. Ein bisschen an DBD, ähm, Ah ja, und der Badella soll ja auch ein Resident Evil-Kapitel kommen. Ich kann mir vorstellen, dass der Tyrant halt ein Boss, also der Gegner wird. Nur für den Survivor weiß ich nicht, wen sie kriegen wollen. Resident Evil 7 hat ja einen neuen Dude gebracht. Ich weiß gerade seinen Namen nicht. Aber das scheint ja wichtig zu sein, weil der kam ja auch eben 8 vor. Ich kann mir vorstellen, dass der halt jetzt drin ist, so wegen... Das ist gerade relevant. Aber so jemand wie Leon oder... Äh, der Typ aus dem ersten Teil, den ich schon wieder vergessen habe, weil ich ihn so nicht gespielt habe. Oder Jill? Jill wäre natürlich auch cool. Oder vielleicht auch beide. Oh Gott. Oh! So ein Zufall. Wie hat die überlebt? Was? Yeah. Danke fürs Abo, übrigens, der Vladi. Tut mir leid, habe ich gar nicht gesehen, Freunde. Also fürs Follow nicht Abo, aber ja. Danke trotzdem. <lacht> Das ist natürlich der einzige Ausgang, den ich habe. Nice. Claire oder Ada? Wahrscheinlich Ada. Leon? Geschafft. Hab ich dir doch gesagt. Wer ist das? Wir noch nicht am um Enden. Oh nein. Oh nein. Ich dachte wir hätten sie jetzt. Aber mit gelb kann ich Flinten munition herstellen. Ah, ich will nicht los. Egal. Tyrant kann es ja eigentlich nicht sein, der ist geplatzt. Äh, ich brauche Heal-Items. Und die Shotgun wäre noch cool. Wenn ich schon Shotgun-Mund mache, dass ich die auch einpacke. Ich habe es geschafft. Ich habe weniger Speicherpunkte gebraucht das letzte Mal. Ich blende mich mal extra nicht an jetzt. Das heißt, der Chat bleibt auch mal weg. Aber was? Ja, okay, bei mir ist das Messer. Alter also die Kratzspuren auf dem Rücken. Leo Ist er dead? Oh shit. Sterben? Willst du mehr Kugeln? Du haben. Alter, infiziert den ganzen Zug, what the fuck Okay, das macht ja nichts. Komm schon! Willst du noch mehr? Scheiße! Wenig raus? Alright War das jetzt G Stufe 5? <lacht> oh, das Leo nicht zurück Holy shit. Also, seid ihr zwei, ähm, zusammen? Nein. Wir sind... Wir kennen uns erst seit... Letzter Nacht. Ja. Es wäre aber ein krasses erstes Date gewesen. Ja, allerdings. allerdings. Schaut! Meint ihr, der könnte uns mitnehmen? es nicht nur die Stadt ist Harry hier weg. Komm. ich glaube nicht, dass wir damit fahren wollen hey, das war von der okay Ich weiß nicht, aber falls nicht, dann stoppen wir es, was es auch kostet. Da kannst du Gift drauf nehmen. Solange wir zusammenhalten, packen wir das. Jo, Okay, das war cool. Hey, ihr könnt mich adoptieren. Adoptieren? Ah. Wir holen uns ein Welpen. Ein Welpen? Und ein Papagei. So, ich wollte immer Tiere, aber Mom sagt... Als nächstes an diesem langweiligen Mittwoch kommt ein Song, der euch richtig einheizt. Ein richtig langweiliger Mittwoch. Ja stimmt, ihr Eltern sind jetzt beide tot. Okay, das Lied ist cool. Ich weiß jetzt nicht welchen Run ich am um angenehmer fand. Seinen war halt Seine war recht schwer. Oh, jetzt ist das Ups. Moment. Das geht ja gar nicht. Da müssen wir hell machen. Okay, auf jeden Fall. Ähm, Leon's Run war auf jeden Fall schwieriger, denke ich. Ich dachte aber, X kriegt mehr. Also nicht, dass der X-Boss-Kampf mega einfach war. Der war jetzt echt speziell. Aber unerwartet. So. Ich habe noch Musik hören hier. Oder wir skippen einfach. Ja, komm, wir skippen. Mal schauen, was noch kommt. Äh, nee, aber ich mache beide. Oh, ja. Das müsste jetzt beenden leon Storyline einfach. Ja. Ich wollte gerade sagen. Eines von beiden ist jetzt das wahre Ende und ich weiß nicht welches, aber da haben wir die Antwort. Leons Ende ist also Kanon. Ach Gott. Habe ich überhaupt Kopfbedeckungen? Nö, will ich nicht. Nein, jetzt habe ich wieder gestartet. Ah, ich bin doch dumm. Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, ich habe ja gesagt, ich probiere noch aus, stimmt? Hm? Ich weiß nicht. Das ist voll cool. Das ist eigentlich so weiß und das leuchtet voll blau hier. Hm? Also, auf jeden Fall. Ähm ich mag das Spiel. Aber ich freue mich auf jeden Fall vom dritten Teil, wenn es weitergeht. Ähm, der zweite Teil hatte sicher seine Schwächen, er war gut. Zum Glück habe ich die PS4-Version gespielt, nicht die PS3-Version, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Da bin ich recht froh. So. Ja. Also, ich beende mal. Ich weiß nicht, ob ich die Zusatzmodi noch spielen will. Ich glaube, wir können die mal ausprobieren. Wöchentliche Herausforderungen ansehen. Oh na, muss ich irgendwo hin. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich bin ne Nee, wir machen die Zusatzmodi nicht. Story reicht. Äh, nächstes Mal geht es dann, wenn ich streame, wieder weiter mit Resident Evil 3. Beziehungsweise das nächste Mal, wenn ich streame, wird wahrscheinlich Pokémon Nuzlocke sein am Dienstag. Nächstes Wochenende dann Resident Evil 3. Ich habe es schon installiert das ist schon drauf hier ist einfach noch nie gelaufen deswegen ich starte das einmal kurz wegen update und dann starten wir das nächste woche im stream direkt was gibt es dafür uns Addons sind immer wichtig okay re 3 hat wieder claire und leon dabei okay cool okay das ist cool Ich hoffe, das mit der Facecam geht, übrigens klar. Ich mache das nicht so oft. Ich habe das letzte Mal bei Dead Space gemacht und sonst bei zwei, drei Projekten nicht oft, aber ich mag irgendwie so viel. so viele Spiele. Mag ich jetzt? Come on, lade. Ich habe jetzt noch The Evil Within gekauft, das können wir auch mal spielen noch. Ne? Und ansonsten mal schauen. Assassin's Creed muss ich mal weiterspielen, meine Fresse. Aber ich aber auch auf PS4 holen, nicht auf PS3 weiter, wegen Grafik. Was haben wir denn? Resistance habe ich. Anscheinend nicht. Ah, das ist wahrscheinlich äh, für das Bonusspiel. Ja, gut, also. Ich würde sagen, dann beenden wir jetzt. Und ich bin immer die Aufnahme. Wie gesagt, YouTube, wenn ihr Bock habt, unten ist der Link zu Twitch, zu Zuckerpuppel Live, wo ihr die ganzen Sachen live sehen könnt. Oder eben Twitch, wenn es das nächste Mal weitergeht. Wobei, wenn diese Folge rauskommt, wird es wahrscheinlich schon weitergegangen sein, aber Zuckerpuppel Live, versorgt euch mit weiteren Sachen. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Cheerio.